Wenn ihr wissen wollt, wie ihr in Roblox selbst so eine Sprungfeder hier machen könnt oder so eine Sprungfeder hier machen könnt, dann bleibt dran, denn ich werde es euch jetzt zeigen. Zuerst veröffentliche ich das Spiel und gehe hier auf den Asset Manager, mache einen Rechtsklick auf Meshes, Add Meshes und wähle meine Spring.fpx aus, die ich im Blender-Tutorial letzte Woche erstellt habe. Schaut euch gerne das Blender-Tutorial an, falls ihr noch nicht wisst, wie man eine Sprungfeder erstellt. Ich drücke einfach auf Apply All, Spring wurde hochgeladen. Jetzt ist sie hier, ich mache einen Doppelklick auf die Feder und sie wird importiert und ist ziemlich groß, ist ja auch egal. Wir machen den Spawn weg, ich mache die Feder ein bisschen kleiner und zeige euch als allererstes, wie man hieraus ein Tool erstellt. Dafür klicke ich hier beim Workspace auf das Plus, wähle dann Tool aus, nenne das Tool dann Sprungfeder und pack da mein Mesh rein. Das Mesh muss ich umbenennen, das ist wichtig, dass ihr es umbenennt, in Handle mit einem großen H. Und weil wir jetzt auf Play drücken, um zu testen, haben wir hier die Sprungfeder, wenn man sie berührt, hebt man sie auf, aber sie macht noch nichts. Damit sie was macht, fügen wir hier einfach zum Tool ein Script hinzu. So, den Script benenne ich auch um ein sprungfeder Script. löscht das Hello World. Jetzt müssen wir erstmal Services getten. Dafür schreibe ich, komm, ich, ich mach Bild, das Bild ein bisschen größer, so. Dafür schreibe ich erstmal localplayers gleich game.players. Local tool, das ist unsere Sprungfeder, ist gleich script.parent. LocalToolStrength nenne ich das mal, damit wir später für andere Tools auch verwenden können. Ist gleich 2,5. Das könnt ihr ändern, wie ihr wollt. Das ist dann die Sprungkraft, die ihr dazu bekommt. Und jetzt braucht man noch ein paar Variablen für später. Und, und da schreibe ich dann einfach nur local. Character, Spieler, Hum, Prime, Equip. Das sind alles Variablen, mit denen ich später arbeite. Da lege ich noch keinen Wert fest und wir brauchen noch einen Cache. Der Cache ist gleich ein Table. So, Variablen festgelegt. Jetzt könnten wir zum Beispiel noch ein Table erstellen für die Sounds. Werde ich in dem Video nicht machen, aber ich werde den Code schreiben, damit ihr wisst, wie es sein könnte. Jetzt schreibe ich eine Funktion, um zu checken, ob der Spieler überhaupt lebt. Den nenne ich einfach mal am Leben und schreibe Return Spieler and Character and Hum and Hum.Health ist größer als 0. And Prime wäre auch gut zu wissen. Die Funktion checkt einfach existierter Spieler, der Charakter, existiert Humanoid Root Part und existiert ein Prime Part. Wenn alles existiert, ist Health vom Humanoid Root Part größer als 0. Wenn ja, dann returnt True. Wenn nein, dann returnt False. Als nächstes eine Funktion, die nenne ich OnEquip. Die wird immer ausgeführt, wenn das Tool ausgerüstet wird. Als allererstes getten wir den Character ist gleich Tool.Parent. Spieler ist gleich... Players, Doppelpunkt, get player from character. Dann packen wir den Charakter rein. Und ihr seht übrigens, vorhin wurden diese Sachen ja alle noch rot unterstrichen. Spieler und Charakter nicht mehr, weil wir sie jetzt assigned haben. Also macht euch da keinen Kopf. Hier können wir zur Sicherheit noch einen Check reinmachen. If not character, then return end. Aber wäre sehr unlikely, wenn der, der Charakter dort nicht mehr existiert. Umgleich, Charakter, Doppelpunkt, find first child, which is a, in Anführungsstrichen, Humanoid und Prime ist gleich like if character.primary part then character.primary part else character doppelpunkt find first child in Anführungsstrichen torso or character doppelpunkt find first child in Anführungsstrichen Humanoid Root Part. So, wir checken, hat der Charakter von dem Spieler ein Primary Part, dann ist es der Primary Part. Wenn nicht, dann guck, ob er ein Part drin hat, der Torso heißt. Wenn nicht, dann guck, ob er ein Part drin hat, der Humanoid Root Part heißt. Damit haben wir alle Fälle abgeklärt. Aber falls trotzdem kein Primary Part existieren sollte, sage ich einfach mal. If not prime, then return end. Dann den nächsten Check. If not am Leben, then return end. Und... If equipped gleich true, then return end. Weil wir wollen ja nicht, dass diese Funktion hier doppelt ausgeführt wird. Als nächstes sagen wir, equip ist gleich like true. Jetzt mache ich mal einen Abstand. Und dann sagen wir, if sounds.equipped, then sounds.equipped. Equipped, Doppelpunkt, Play. Also wenn ihr Sounds zu eurem Tool hinzufügen wollt, dann packt ihr in das Tool irgendwelche Sounds rein. Ihr könnt hier einfach Plus machen. Dann Sound hinzufügen. Hier dann die Sound-ID reinpacken. Und dann hier in den Sounds-Table einfach sagen, Sounds.Equipped gleich Tool.Sound. Und dann wird der Sound auch abgespielt, wenn das Tool equipped wird. Dasselbe könnt ihr für Unequipped, Activated, Deactivated machen. Ich füge keine Sounds hinzu, weil ich zu faul bin. Jetzt geht's los mit dem Spaß. Wir sagen, Cash in eckigen Klammern, Spieler... Ist gleich Hum.jumpPower. Dann sagen wir Home.UseJumpPower. Ist gleich True, weil manchmal ist das nicht auf True. Und dann sagen wir Hum.jumpPower mal ist gleich TrueStrength. Damit diese Funktion dann auch ausgeführt wird, müssen wir einfach nur ganz unten bei unserem Script hinschreiben. Tool doppelpunkt Connect Und dann schreiben wir einfach OnEquipped. Jetzt wird die Funktion auch ausgeführt. Ich gehe jetzt mal hier rein, packe die Sprungfeder einfach mal dorthin damit die nicht so sehr stört. Wenn ich spawne, ich spawne in das Spiel rein. Ich sehe, das ist meine Jump Power jetzt. Ich rüste die Dings aus und das ist jetzt meine Jump Power. Jump Power mal 2,5. Aber wenn ich sie wegnehme, habe ich immer noch die Jump Power. Also kommt jetzt die nächste Funktion. Und zwar, ich kopiere einfach diesen ganzen Spaß hier. So, hier ein paar Zeilen nach unten. Und statt onEquipped schreibe ich on onEquip. So, den ganzen Spaß hier nehme ich aus der Funktion raus. Schreibe hier unten jetzt äh, Tool.Equip. Das kopiere ich wieder. Und schreibe dann Tool.Equip. Doppelpunkt Connect on -unequipped. So, und jetzt müssen wir noch die Funktion ausführen. Als allererstes sagen wir, if equipped ist gleich like false, then return end, weil wir wollen hier ja nichts doppelt ausführen. Dann sagen wir, equipped ist gleich like false, nämlich ein bisschen Abstand. Diese ganze Sounds-Sache von hier oben kann ich kopieren und hier dann wieder reinpasten und dann sagen wir sounds.an Wie gesagt, wenn ihr auch keine Sounds verwendet, müsst ihr das hier nicht reinkopieren. Ich mache es einfach nur, damit ihr, falls ihr Sounds benutzt, wisst, wie es geht. Und jetzt arbeiten wir mit dem Cache. If not cache... In eckigen Klammern. Spieler. Then. Humanoid. Punkt. Jump Power geteilt durch gleich Tool Strength. In der nächsten Zeile schreiben wir Return. Das ist wichtig, dass da Return steht. Humanoid.jump Power ist gleich Cash in eckigen Klammern Spieler. Warum arbeiten wir nicht die ganze Zeit mit Geteilt durch Tool Strength? Das ist eine gute Frage. Ihr könnt die ganze Zeit mit Geteilt durch Tool Strength arbeiten. Ich zeige euch hier nur die zwei Möglichkeiten. Einmal mit einem Cash mit einer festen Jump Power, die ihr vorher hatte und einmal mit einer relativen Jump Power, die ihr vorher haben sollte. Je nachdem, ob euer Spiel auf andere Art und Weise noch die Jump Power beeinträchtigt, müsst ihr abwägen, welche Entscheidung die bessere ist. Ich glaube, in den meisten Fällen ist das hier tatsächlich der bessere Weg und ihr braucht gar nicht mit dem Cache arbeiten. So, wenn ich jetzt auf Play drücke, kann ich hier reingehen, kann das Tool aufsammeln, hab das Tool, ich kann jetzt hochspringen, ich rüste das Tool ab, kann wieder normal springen, ich rüste das Tool aus und ich springe wieder hoch. Alles, wunderbar. Wenn ihr dann auch wissen wollt, wie man andere Tools macht, es gibt noch die Funktion Tool.Activated, die ist dafür da, wenn jemand das Tool in der Hand hat und klickt. Und es gibt auch noch Tool.Deactivated, das ist dafür da, wenn man aufhört zu klicken. Und dafür könnt ihr genauso auch Funktionen machen und genauso auch Sounds machen, was auch immer. brauchen wir hier nicht. Die Sprungfeder ist fertig. So, nun wollen wir vielleicht nicht so eine Sprungfeder als Tool haben, sondern vielleicht war auch damit gemeint, dass ihr ein Trampolin haben wollt. Dafür nehme ich einfach mal das Tool hier wieder raus, an den Workspace. Drücke STRG G, um es in ein Model zu verwandeln. Das Model nenne ich dann Trampolin. Ich mache das Ding hier größer, quetsche es ein bisschen zusammen. So, jetzt haben wir eine gute Basis für ein Trampolin. Das hier nehme ich jetzt übrigens und anchor es, damit es sich nicht mehr wegbewegt. Und ich füge einen weiteren Part zum Spiel hinzu. Mache das Ding hier dann ein bisschen größer. So, machen ein bisschen flacher. Und natürlich kann ich dem Ding dann auch eine Farbe geben. So ein Blau hier und für das Ding dann einfach so ein Rot. Beide Parts müssen geankert sein. Beide Parts müssen sich in dem Model Trampolin befinden. Das eine nenne ich Spring. Das obere nenne ich Trampolin. Und dann füge ich dazu ein Script hinzu und nenne das Script Trampolin Script. Hello World wird wieder gelöscht und wir müssen jetzt wieder die Umgebung getten. Als allererstes schreibe ich local Spring ist gleich script. .parent spring. Und local trampolin ist gleich script.parent.trampolin. Als nächstes brauchen wir den Train-Service. Den nenne ich local. Treen ist gleich Game Doppelpunkt Get -service, in Anführungsstrichen Treen Service. Und ich lege hier jetzt schon mal alle Treen Informationen fest. Zum Beispiel Local train Info ist gleich TrinInfo.new in Klammern. Ich schreibe als Platzhalter meine 1, enum.easingStyle.back. Oder wollen wir Bounce nehmen? Wir nehmen einfach mal Bounce, komm. Dann enum.easingDirection.inout, 0, true. So, hier, wo wir die 1 gepackt haben haben wir eine weitere Variable rein. Die packe ich mal hier einen nach oben. Local Train Time ist gleich, ich würde sagen 0,2 sollte ausreichen. Und dann packen wir Train Time hier hin, wo die 1 war. Weil die Variable werden wir ein paar mal öfter brauchen. Das ist dann die Zeit, in der sich das Trampolin bewegt. Jetzt brauchen wir noch weitere Variablen. Und zwar einmal Spring Goal ist gleich ein Table. Und Spring goal .size ist gleich Spring.size Minus. Und jetzt würde ich noch eine zweite Variable hier wieder festlegen. Die nenne ich einfach mal mal Local School Squish faktor Das ist dann der Faktor, wie weit die Feder zusammengepresst wird, wenn man darauf rumspringt. Und den packe ich einfach mal auf 1.5 Stats. Minus Vector 3. New. 0, Squish Factor. 0. Dann kopiere ich das Ganze, schreibe jetzt hier aber Spring Goal. Position ist gleich Spring. Position. Minus exakt das gleiche. Vector 3. New. 0, Squish Factor. 0. Dann braucht man noch ein weiteres Goal. Das nennen wir Local Trampoline Goal. Ist auch wieder ein Table. Und da können wir an sich das Spring Goal hier komplett kopieren, nur dass wir gleich das Wort Spring durch Trampolin austauschen. Also machen wir aus Spring Goal Trampolin Goal und aus Spring Punkt Position Trampolin -Punkt Position. Jetzt wo wir die Goals haben, müssen wir nur noch die Trains erstellen. Dafür sage ich jetzt Local Spring Train ist gleich -like Trin Doppelpunkt Create und dann sagen wir Spring Komma Info Komma Spring-Goal, kopieren uns diese Zeile hier, dann tauschen das Wort Spring mal wieder durch Trampolin aus. Das heißt, aus Spring-Train wird dann Trampolin-Train, aus Spring wird Trampolin und aus Spring-Goal wird Trampolin-Goal. Und wir haben unseren Train erstellt. Wofür wir das brauchen, werdet ihr später noch sehen. Wir haben jetzt auf jeden Fall sehr viel vorbereitet. Jetzt machen wir weiter mit Variablen. Wir brauchen auf jeden Fall, hier oben haben wir ja feste Variablen gemacht, also mache ich hier einfach mal einen Abstand und sage hier dann Local, Jump-Boost ist gleich, sage ich einfach mal zwei. Ihr könnt das höher stellen, wie ihr wollt. Und ich arbeite natürlich wieder mit einem Cache, den lege ich einfach mal hier unten fest. Local Cache ist gleich ein Table. So, hier seht ihr alle Variablen. Und für die, die diese Zeile hier aus welchem Grund auch immer noch nicht sehen konnten, so sieht es hier hinten aus. Screen.new, train Screen Time, Inam, Easing Style, Bounce, bla bla bla bla bla. So, genug Zeit, um abzuschreiben. Wir gehen jetzt runter zu den ersten Funktionen. Local Function, die nenne ich Squish. Und diese Funktion kriegt einen eigenen Debounce. Also schreibe ich hier einfach Local Squish Debounce ist gleich False. Und wir schreiben als allererstes in die Funktion rein, If Squish die Debounce ist gleich true, then return, end. Als nächstes sagen wir squish debounce ist gleich true und schreiben dann coroutine.wrap. Function, Klammer auf, Klammer zu, Enter. Wichtig, hier hinter diesem End, Klammer zu, muss nochmal Klammer auf, Klammer zu, sonst wird es nicht ausgeführt. Sehr wichtig. Dann schreibe ich hier rein task.wait, time mal 2 und dann sagen wir squish debounce ist gleich false. Falls ihr euch fragt, warum ich immer mit coroutine.wrap arbeite und nicht mit delay, ich habe das Gefühl, die Delay-Funktion ist nicht so zuverlässig. Kann nur an mir liegen, ich habe mich nicht so genau damit beschäftigt, aber ich habe sie mal verwendet, da kamen irgendwie Errors, da hatte ich keine Lust mehr und benutze immer Coroutine.Rap. So, nun fangen wir mit der Squish-Funktion endlich mal an. Die ist ganz einfach. Wir haben nämlich schon alles Wichtige vorbereitet und schreiben jetzt einfach nur Springtrain-play und Trampolintrain-play. Damit ihr mal sehen könnt, was die Funktion macht, schreibe ich hier jetzt erstmal ein Wait. 4 rein und dann schreibe ich einfach mal Squish. Damit wir es öfter sehen, sage ich einfach mal wieder Rate 1 Squish und kopiere das ein paar Mal. Und ihr könnt euch die Funktion jetzt nochmal angucken. So, das haben wir jetzt erstellt. Eine Feder, die diesen macht. Ist nicht ganz so präzise, aber ihr könnt es ja noch finetunen. Jetzt wollen wir natürlich, dass das Ganze uns auch noch hochschleudert. Dafür machen wir die nächste Funktion. Da schreibe ich jetzt Local Function Bounce und dann nehmen wir einen Humanoid rein. Den Humanoid werden wir später getten. Wir können uns eigentlich diesen gesamten Aufbau von dieser Funktion hier kopieren. Ich weiß, es macht Sinn, wenn man Sachen mehrfach schreibt, dass man dazu eine extra Funktion macht, aber wir machen es so zweimal, also passt das schon. Wir schreiben jetzt Local BounceDebounce ist gleich like False und ändern dieses ganze Squish Debounce zu Bounce Debounce. Als nächstes sagen wir If Not Humanoid then return end, weil dann brauchen wir es gar nicht erst versuchen. Aber wenn wir den Humanoid haben, dann können wir direkt anfangen und sagen, cache in Klammern, Humanoid ist gleich Humanoid.jump power. Hier schreiben wir dann auch wieder Humanoid.use jump power ist gleich true. Humanoid.jump power mal ist gleich jump boost und dann sagen wir Humanoid.jump ist gleich true. Und das sorgt jetzt dafür, dass unsere jump power hochgestellt wird und wir springen. Als nächstes müssen wir noch einen reinpacken Und da können wir das gerne mal mit Delay machen. Ich schreibe jetzt Delay, Screen Time, Function, Anführungsstrichen. Und dann schreibe ich hier einfach rein. If not Humanoid, weil er vielleicht gestorben ist oder was auch immer. Then return end. If not cache, knackigen Klammern, Humanoid. Then Humanoid.jump Power. Geteilt durch ist gleich. Jump Boost und danach wieder return. Und darunter dann Humanoid Punkt. Jump Power ist gleich like Cash in eckigen Klammern. Humanoid. Und als nächstes leeren wir einfach mal den Cash, weil zu viel Cash bringt das Spiel irgendwann auch zum Schwitzen. Also schreiben wir hier und Cash in eckigen Klammern. Humanoid ist gleich like Nil. Wie gesagt, ihr müsst wieder abwägen, welcher Weg ist für euch der beste. Äh, der relative Weg oder der absolute Weg hängt immer davon ab, in was für im Spiel ihr das Ganze einbaut. Als letztes müssen wir nur noch dafür sorgen, dass die Funktionen, die wir jetzt alle geschrieben haben, auch verwendet werden. Dafür gehe ich wieder ein paar Zeilen nach unten und schreibe jetzt Trampolin.Touched Doppelpunkt Connect. Function, und jetzt sagen wir einfach local, Humanoid, hier getten wir uns den Humanoid jetzt, ist gleich, -like. Augenblick, wir müssen in die Function natürlich noch eine Variable reinschreiben, man sagt dazu gerne hit, ihr könnt die Variable nennen, wie ihr wollt, keine Ahnung, Roblox hat sich irgendwann dazu entschieden, die hit zu nennen, deswegen nenne ich die auch hit. Also, Humanoid ist gleich -like. hit.parent, Doppelpunkt, find first child, which is a Humanoid, und jetzt sagen wir if Humanoid, then squish, und danach schreiben wir coroutine.rap in Klammern, Function, Klammer auf, Klammer zu, Enter, Task.Wait, Time und dann sagen wir einfach Bounce Humanoid. Wichtig, dass ihr hier am Ende von Coroutine.Rap auch noch Klammer auf, Klammer zu hinschreibt, weil sonst wird das Ganze nicht ausgeführt. Falls ihr das hier vergessen habt, guckt auch nochmal nach. Ob ihr es nicht vielleicht auch hier oben vergessen habt, hier ist es wichtig, Klammer auf, Klammer zu, nochmal hinter dem End, Klammer zu. Jetzt drücke ich einfach mal auf Play. Oh, es ging schon direkt los, ich bin drauf gelandet, aber ihr seht's, ich springe auf das Ding rauf und bam, ich werde hochgeschleudert und bam und bam, es gibt eine kleine Animation und ich werde hochgeschleudert. Wunderbar, wir haben unser Trampolin erschaffen. Es gibt etliche Möglichkeiten, das Trampolin dann noch zu verbessern, aber das bleibt euch offen. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein schönes Trampolin hier. Und wir haben eine Sprungfeder, mit der ihr so auch höher springen könnt. Wenn ich die jetzt nehme und hier rauf springe, dann wird das Ganze natürlich addiert. Wenn ich die rausnehme, habe ich wieder ganz normale Jump Power. Wunderbar. Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Bis dann und ciao.